Moin. Please help me. Ich hasse diesen Stuhl. Komm oh, wieder gestreckt wow. die Sau. Geh jetzt auch noch höher. <lacht> Manolito, mein, mein. Ich, ich, ich komme nicht mehr so hoch, weißt du. Sass. Könnte man noch falsch interpretieren, aber. <lacht> Fortnite mit Zuschauern spielen. Achtung, wir werden gepinkt und überrannt. Er seine Ehre entwendet, aber er meine auch, er ist so low. Er ist 1 HP! Er ist 1 HP! Er ist 1 HP! Bulldog! Er ist 1 HP! HP. HP. HP. <lacht> <lacht> <lacht> bin bin Stadt des Lebens! Perfekt, Cross, er ist auf seinem Kopf. Nix hinter dich. Yes. You're probably wondering, how I ended up in this situation. Das Spiel. Ha! <lacht> <lacht> das ist ein Game Design. Nee, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Nee, super. Ja! Yes. Aber auch im Fortnite-Solo-Modus läuft es nicht besser. Passiert das mal. Oh nein! Ich will nicht mehr. Was tanzt du jetzt auch noch? Ach komm, da war so ein guter Plan hinter. Und dann werde ich von diesem scheiß Feuer getötet, oder was? Machst du da mit der Tanke? So. Oh, das, das tut mir schon ein bisschen leid. Ich bin sichtlich ertäuscht. Ent, äh, enttäuscht. Ich bin sichtlich ertäuscht. Nein, ich habe ein Problem. Schnell schlucken bei wenn das weiße kommt. Was ist denn hier so? Escort Service, weißt du? Da sehe ich mich drin. Moin, moin. Kommen Sie rin, können Sie rauskicken. Will ich jetzt den Fühl schließen? <lacht> Einsatzschild? Okay. Wieso einer mit Einsatzschild? Wieso ist hier jetzt einer? Boah, Alter. Was, was, was wollt ihr alle von mir? Aber neben dem ganzen Verlieren gibt es auch tolle Momente. Easy. <lacht> 0! Diese Strecke nein! Schasse diese Strecke! Oh! Diese Strecke. oh? oh Alter! Ich glaube, das war gerade richtig fett. What the hell? Spiel, also... Ich weiß jetzt nicht so, ob das so sein sollte. Das ist doch so Betrug. Das war jetzt wirklich Betrug. Ja, komm. Nee. Hm. Hm. Hm. Wie lange machen ich wir das, das jetzt? Hm. Hm. Ich weiß, <lacht> das dass wir uns Zwei oder einer? Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Ich weiß immer, beim, beim, beim, beim, beim, beim zweiten Versuch hin, ne? Try and try. zeigen. Ja, what? What? Hä? I'm under the water. Was war das denn für ein Bug? Oh! Ah! <lacht> Auf welchen Drogen ist er denn jetzt? Wieder perfekte, saubere Polizeiarbeit. Ja, bleib im Weg stehen mit deinem Drecks, Opel. Ihr seid es. Wirklich. Ihr seid es. Wie kann man da wirklich so schlecht fahren? Okay, ich hab nichts gesagt. <lacht> Was? Yo, yo, Alter. Du klaust mir mein Item. So macht man das nicht. Mein Freund. Besser. Da <lacht> kommt Spiel. Pilze. Wohin? Pilze, Pilze, Pilze, Pilze, Pilze. Weißt du, auf der Switch ist es Banane, Banane, Banane. Hier sind es direkt Pilze. Wenn die direkt Bots hinten sind, die kriegen eine Rakete, einen Blitz in den Arsch geschoben. Was krieg ich? Pilze. Mir <lacht>